In Mebis soll ein Schüler diese Meldung erhalten, wenn er noch keine E-Mail-Adresse im Profil eingetragen hat. Diese Meldung soll aber dann verschwinden, wenn er die E-Mail-Adresse eingetragen hat. Ich erstelle dazu ein Textfeld in Mebis, füge eine entsprechende Grafik hinzu, füge den Text ein und verlinke gleich an die richtige Stelle im Profil. Ich gehe auf Voraussetzungen, gehe auf Voraussetzungen hinzufügen, gehe auf Nutzerprofil, wähle E-Mail-Adresse aus und wähle ist leer aus. Das Auge hier deaktiviere ich.